Ich habe mich schon früher gefreut, auf den Tag, als der Krieg aus sein wird. Aber leider war ich damals verwundet, ah. habe schon früher verwundet und konnte... Der Bruder, der war auch bei den Partisanen, der ist mit der fertig gekommen und hat mich heimgeführt. Und ist er ins Bunker gekommen, aber ich gedacht, äh, auch fertig zu kommen zuerst, noch am Montag kommt jetzt da in den äh, Wald noch und noch. Also, dass er mich als man sich den verliert hat, ist er gekommen hat hat gesagt, liebe komm, der Krieg ist aus. Ich habe nicht geglaubt, ob das wirklich wahr ist, dass er raus ist, dass der Krieg raus ist. Das war ja das größte Glück, ich er nicht geglaubt, dass er mal die die, die, die Hetzerei bzw. Äh, die Jagd an den Widerstandskämpfen einmal zu Ende ist. Und damals gesungen, gegessen, gefreut, gekisst. es kann sich keiner vorstellen, wie es damals war. Und was für ein Glück für uns das war! Und deswegen können wir heute das nicht begreifen. Für uns ist immer noch das Ende des Krieges der größte Feiertag des Lebens. Damals war der ja Ende des Nazifaschismus. Und wir, werden, wir können das nicht vergessen. Alle diejenigen, die im Wald waren. Alle, die in den KZ waren oder eingesperrt von der Nazifaschisten, für denen ist der unvergesslicher Tag. Und wir können das nicht begreifen, dass die Leute so wenig eben heute für den Tag, 8. Mai, Ende des Krieges. weil Also wir sind glücklich, wir sind froh gewesen und, und die anderen, es sieht so aus, haben sie äh, gerade umgekehrt, die haben den Krieg verloren, und deswegen feiern sie nie. Noch haben sie den 24, 26. Oktober einen äh, äh, äh, Wandertag ja was ist denn das, was wandern? Aber das denkt keiner, was geschehen ist und was... Durch das Errungen wurde der Friede und Friede und, und wir sind immer dafür, jeden Tag dass nie wieder Krieg und Faschismus.